hey hey oliver schirmer hier herzlich willkommen zu diesem video im heutigen video geht es um das thema geschäftspartner finden stell dir mal die frage was es für dich bedeuten würde wenn du ja regelmäßig im durchschnitt jeden monat sechs neue partner direkt in dein geschäft bringst. Was würde es bedeuten in einem Jahr, in zwei, in drei, in vier in fünf Jahren? Ja, wo würdest du stehen? Mal ganz unabhängig davon, was dein Team macht. Und ähm, ich möchte heute in diesem Video dir zum einen zeigen, was ähm, was ich tue, um genau dieses Ergebnis zu erzielen. Und zum anderen möchte ich aber auch mal ähm, ja ganz kurz auf ein paar wichtige Punkte eingehen, die vielleicht auch für den einen oder anderen vielleicht ein Stück weit unangenehm sind. Aber mir ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass ähm, du in deinem Geschäft vorankommst. Und deswegen möchte ich da ähm, heute auch ganz offen und ehrlich mal kurz ein paar äh, Punkte ansprechen, die mir immer wieder auffallen. Ähm, in den letzten 13, 14 Jahren ist eine der Hauptfragen, die ich ähm, erhalte, immer wie komme ich an neue Kunden? Wie komme ich an neue Geschäftspartner? Und da ist meine Antwort immer die gleiche, nämlich indem du danach suchst ja, und indem du andere Menschen fragst, ob sie in deinem Geschäft einsteigen wollen. Und ich bitte dich jetzt einfach, diese Aussage nicht einfach so abzutun. Das ist tatsächlich die, die Antwort auf die Frage, ja? weil nichts anderes ist es. Indem Wenn du niemanden fragst, dann kann auch niemand auf dich zukommen. Ähm, beziehungsweise wenn du niemanden fragst, kann auch bei dir niemand einsteigen. Und ich erlebe immer häufig, dass ähm, immer versucht wird, genau dieses Thema in irgendeiner Art und Weise zu umgehen. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ähm, es könnte zum Beispiel sein, dass halt ähm, Network Marketing sehr häufig ähm, ja, verkauft wird in, als ein System, wo man ähm, schnell Geld verdienen kann, wo man schnell reich werden kann. Und nichts ist weiter davon entfernt, ja. Nochmal, unser Geschäft ist wirklich einfach, ja, aber es ist nicht leicht zu tun, weil wenn es leicht zu tun wäre, würde es einfach jeder machen. Es gibt gar keinen Grund, die Dinge nicht zu tun. Aber allein die Tatsache, dass ich andere Menschen auf, egal auf welchem Wege fragen muss, ob sie in mein Geschäft einsteigen wollen, ja, das ist so der, der der Punkt, wo sich dann ich sag mal die Spreu vom Weizen trennt. Von denen, die es wirklich wollen, die werden das tun auf irgendeine Art und Weise. Und es gibt halt Menschen, die werden es nicht tun, weil die finden Gründe, warum sie jetzt über diese ähm, über diese Schmerzgrenze, über die Komfortzone nicht hinausgehen äh, wollen. Ja? So, also das einfach mal so ein bisschen zu dem Hintergrund. Und jetzt will ich dir ganz kurz zeigen, dass das, was ich dir jetzt gleich zeige, dass es tatsächlich funktioniert. Und zwar zeige ich dir hier einen kurzen Screenshot von von meinem Account in meinem Partnerunternehmen. Und hier siehst du hier oben 122 Einträge. Das heißt, diese 122 Anbindungen von Vertriebspartnern ist alles jetzt direkt persönlich rekrutiert. Und das war jetzt in 19 Monaten, also ein Schnitt von 6,42 Partner pro Monat. Ja, manche Monate sind mehr, manche ist mal ein bisschen weniger, aber im Schnitt ist es eigentlich immer so. Und so, und das war für mich damals ein ganz wichtiger Grund, immer als Vorbild voranzugehen. Ja, und das versuche ich heute ähm, nach wie vor immer wieder und wieder zu belegen und ähm, einfach auch, um zu zeigen, dass es tatsächlich geht, wenn man die Dinge umsetzt. Gut, so viel dazu. Lass uns mal. Ähm, neun punkte durchgehen die ich tue ja und ähm, werde da auch ein paar dinge dazu sagen die aus meiner sicht wichtig sind der erste punkt ist bereitschaft und fokus ähm, was meine ich da damit die meisten menschen die im network marketing starten ja die schaffen es nicht den fokus und die motivation lange genug aufrechtzuerhalten um ihr geschäft nach vorne zu bringen kannst du auch ähm, in jede große organisation reingucken du wirst immer einen prozentsatz haben von menschen die aktiv im unternehmen sind und ein viel viel größerer prozentsatz von partnern die eben halt nicht aktiv sind und es ist nicht weil network marketing nicht funktioniert es gibt ähm, viele viele viele äh, hunderte wenn nicht sogar tausende oder zehntausende menschen die mit network marketing ein richtig richtig gutes einkommen erzielen aber das sind auch die menschen die bereit sind und den willen haben und die die motivation haben ihre ziele zu erreichen die haben starke ziele die möchten vorwärts kommen die sind bereit über ihre ja, über ihre Schmerzgrenze, sage ich mal, auch hinauszugehen und auch neue Dinge einfach mal zu tun. Ja, ähm, die haben keinen Stress, die haben vielleicht, beziehungsweise die haben schon Stress, damit wir auf fremde Menschen vielleicht zuzugehen, aber sie machen es trotzdem. Ja, und das ist ähm, mit Bereitschaft und Fokus ähm, gemeint. Ähm, die meisten allerdings, ja, und das ist halt einfach die Mehrheit. Ja, die sind, die schreiben sich in Unternehmen ein, ja, haben keine starken Beweggründe, warum sie das tun, haben sich vielleicht noch nicht mal richtig überlegt, warum das Unternehmen, warum sie in das Unternehmen oder den Markt vielleicht einsteigen sollten und ähm, wurden vielleicht irgendwo auf eine Veranstaltung mit hingenommen haben gehört, dass man schnell und einfach Geld verdienen kann und fangen dann an und stellen dann aber fest nach einer Woche, dass sie doch tatsächlich arbeiten müssen. Es wird im Network Marketing keine Situation geben, wo jemand bei dir an die Tür klopft, ja, dir einen Sack voll Geld vor die Tür stellt und dann wieder geht. Und das möchte ich einfach mal so klarstellen, ja. Wenn du nicht bereit bist, gewisse Dinge zu tun, die du vielleicht bis heute nie tun musstest, dann ist network marketing nichts für dich ja? network marketing wird erst dann für dich eine option wenn du sagst ja ich will eine veränderung in meinem leben ich möchte aus meinem leben ausbrechen ich möchte diesen trott nicht mehr haben ich möchte nicht mehr 9 to five ich will nicht mehr ähm, 40 stunden woche 50 stunden woche 70 stunden woche die nächsten 10, 20 30 jahre machen und dann mit einer mickrigen Rente abgespeist zu werden wenn du sagst ja das möchte ich nicht mehr und du bist bereit ja auch den preis dann dafür zu zahlen dass es anders wird dann wenn du bereit bist, den Preis zu zahlen, dann ist Network Marketing eine Alternative. Wenn du es nicht bist, ja, und einfach mal so denkst, naja, vielleicht ähm, ergibt sich was, vielleicht kriege ich einen guten Partner, der dann äh, mich reich macht, dann ist Network Marketing einfach das falsche Geschäftsmodell für dich. Dann ist aber jede Art der Selbstständigkeit falsch, ja. Und noch auf das Thema Fokus zu kommen, und so passiert es dann halt eben, dass dann halt Menschen im Network Marketing einsteigen, merken, oh, sie müssen doch für ihr Geld arbeiten erstmal, ja. Und dann ähm, kommt irgendjemand um die Ecke und dann denken sie, oh, da muss ich vielleicht ähm, nicht so viel machen, da ist das Gras grüner, wie auch immer, was da die Gedanken sein können, und dann sind sie in einem anderen Unternehmen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Erfolgreich wirst du dann, wenn du eine Entscheidung triffst, wenn du dich für etwas entscheidest, bedingungslos, das ist wie in der Ehe, wenn du ähm, deinem Partner das Ja-Wort gibst, ja, dann musst du eine Entscheidung treffen. Ja, das ist eine Entscheidung, die triffst du für dein Leben. Ja, in der Regel. Ja, wenn es normal läuft, ähm, heiratest du dann einmal. Und dann ähm, entscheidest du dich aber auch gleichzeitig gegen alle anderen Optionen am Markt. Ja, alles andere wäre einfach, ja, wäre einfach schlecht für deine Beziehung. Weil wenn du ähm, regelmäßig ähm, links und rechts schaust, ja, vielleicht andere, Dinge ausprobierst, dann wird äh, das dein Ehepartner nicht mitmachen und wird die Scheidung einreichen. Und so ist es doch hier auch. Und viele wundern sich dann, ähm, habe ich auch schon so oft erlebt, ich kriege keinen, äh, äh, also jetzt nicht bei mir im Team, aber ähm, in den letzten 13, 14 Jahren, dass Menschen auf mich zugekommen sind, ich kriege keine Unterstützung äh, von meiner Ablein Und dann ähm, habe ich mir bei einem, einem coaching mal die social media aktivitäten angeguckt das profil habe dann gesehen dass fünf sechs verschiedene unternehmen vermarktet werden ja welcher welche Ablein hat denn interesse daran seine wertvolle zeit jemanden zu widmen der äh, parallel fünf verschiedene dinge macht jeder der ein ernsthaftes interesse hat sein geschäft aufzubauen der weiß dass das verlorene zeit ist und verlorene liebesmühe also muss man wenn man erfolgreich sein will erstmal bei sich selbst anfangen und mal die sache zwischen den beiden ohren auf die kette kriegen und sich ähm, mal bewusst entscheiden was möchte ich das heißt nicht dass der weg zum ziel sich immer mal ein stück weit verändern kann aber ich kann doch nicht mein ziel permanent ändern ja und auch im Network Marketing macht es keinen Sinn, ähm, immer neue ähm, Unternehmen ähm so, so network copping zu betreiben, das macht doch gar keinen Sinn. Du baust zwei, drei Jahre was auf, ja, und gerade fängt es an zu laufen, reißt du es wieder ein und fängst was Neues an, ja. Also deswegen ist es ganz wichtig, wenn du die Bereitschaft nicht mitbringst, ähm, Fokus zu halten, dich für eine Sache zu entscheiden und zu sagen, jawohl, das ist mein Unternehmen und das ist wie in der Ehe, hier gehe ich durch äh, schlechte Zeiten, ich gehe durch gute Zeiten durch, ja, dann... Ähm, dann brauchen wir über andere Themen nicht sprechen, weil das genau die Menschen merken werden. Und dann brauchst du dich nicht wundern, beziehungsweise dann brauchen die Menschen sich nicht wundern, bei denen es nicht funktioniert. Ja, also das ist Punkt 1 Das ist das, das mit das Wichtigste, dass du für dich erstmal dieses Thema ähm, sicherstellst. Dann der zweite Punkt: Leidenschaft, Hingabe. Ja, auch das ähm, ein Thema. Wer nicht bereit ist, sein komplettes Herzblut seinen Zielen zu opfern, ja, der muss halt, Not, wohl oder übel, muss der halt dann ein Leben lang, ja, für die Ziele von anderen arbeiten und malochen. Das ist einfach so, ja. Wenn du nicht bereit bist, wenn dir deine Ziele nicht wichtig genug sind, dass du dein Geschäft mit voller Hingabe aufbaust, ist nämlich immer so eine frage ja wie viel zeit muss ich denn investieren wie viel geld muss ich denn investieren ja was soll ich denn darauf antworten ich kann nur die eine antwort geben so viel wie möglich wenn du für dich und deine familie ein besseres leben haben willst wenn du eine veränderung in deinem leben haben willst und du willst es wirklich da gibt es doch gar keine alternative die frage stellt sich ja eigentlich gar nicht wie viel zeit muss ich denn investieren wie viel Zeit muss ich aufbringen? Das stellt doch diese Frage stellt doch einfach nur jemand, der sich jetzt auf einen Job bewirbt, ja, und dann als Angestellter ähm, wissen will, wie viel Urlaub habe ich, wie viel äh, Arbeitszeit pro Woche habe ich? Was ist mein Gehalt? Ja, das sind doch Fragen, die stellt sich doch ein Selbstständiger gar nicht oder ein Unternehmer. Der stellt sich doch Fragen: Wo will ich hin? Ja, und dann ist er bereit und es ist auch logisch, alles seine Kraft da hineinzugeben, weil der der Unternehmer einfach weiß, wenn ich nicht alles gebe, ja, dann wird es nicht funktionieren. Und wenn ich nicht bereit bin auch kritik einzustecken wird auch nicht funktionieren also muss ich doch bereit sein alles zu geben was ich kann und im network marketing ist es eine gewisse besonderheit ja weil wir halt mit menschen zu tun haben mit denen da besteht halt kein arbeitsvertrag oder kein Arbeitsverhältnis. das heißt wir können von den menschen nichts einfordern und deswegen müssen wir geben geben geben ohne dass wir die sicherheit haben dass etwas zurückkommt aber und das ist genau der Punkt. Deshalb immer erstmal geben, geben, geben. Und wenn du halt dann merkst, dass der, dass der, der Partner oder die Linie, die du gerade aufbaust, dass, der, dass die Partout nicht wachsen will, ja, aus irgendwelchen Gründen, dann musst du halt für dich eine Entscheidung treffen und zu sagen, okay, ich muss dann halt dementsprechend eine andere Linie aufbauen und die wieder unterstützen, dass die dann halt wächst. So, das ist einfach Fakt. So, dann brauchen wir, das ist Punkt drei. Nachdem die zwei, ich sag mal, das ist eher so ein bisschen Mindset-Geschichte, ja, die, die ersten beiden Punkte. Aber es, das sind die wichtigsten. Ohne die funktioniert gar nichts, ja. So, und dann haben wir den, den dritten Punkt. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die in die arbeitstechnische Geschichte rein. Das ist das Thema Landing Page und Lead Magnet. Das ist so die Ausgangsbasis, mit der ich zum Beispiel immer arbeite. Mein Ziel ist es immer jeden Tag, wenn ich aufstehe, möglichst viele Leads ja für für mein Unternehmen zu gewinnen. Also mit Leads meine ich Interessenten so und das kann auf verschiedenen Wegen passieren so ähm, sammeln ja beziehungsweise weiterleiten tue ich dir immer im Prinzip auf meine Landingpage und auf der Landingpage brauchst du dann halt natürlich einen Leadmagneten, der deine Zielgruppe anspricht ja der ein Bedürfnis oder ein Problem ähm, Klar macht und eine Lösung da dafür anbietet. So und jeder, der an diesem Lead magneten interessiert ist, das kann zum Beispiel ein E-Book sein, das kann ein PDF sein, das kann eine Präsentation sein, das kann ein Webinar sein, das kann ähm, das kann eine, eine Testprobe sein, ja egal was auch immer, ja so und jemand, der daran Interesse hat und sich dann in meinen Verteiler einträgt, der hat sich ja bewusst von sich aus entschieden, mehr Informationen darüber haben zu wollen und dann beginnt im Prinzip mein Arbeitskreislauf, der automatisiert ist oder zumindest ein Stück weit automatisiert ist. Ich möchte es nicht komplett automatisieren. Das hat das aber dazu vielleicht bei an einem anderen Video die Hintergründe dazu. So und der Autoresponder, mein E-Mail-Marketing-System, das ist dann das das ist Tool Nummer vier im Prinzip, mit dem ich dann arbeite. Das qualifiziert die Interessenten dann vor. Das bringt die notwendigen Informationen an den Empfänger und führt quasi den Interessenten von dem Punkt A, ähm, von dem Ausgangspunkt des, des Interessenten zum Punkt Z, also zum Ziel. Und Ziel ist dann immer die, ähm, ja, die Geschäftspartnerschaft, die Kooperation, die, die, die, die Mitarbeit. Ja, so. Und jetzt ist ja die Frage, wie kriege ich? Ähm, also das sind die zwei Tools, die die ich ähm, überwiegend im Einsatz habe, um das Ganze zu machen. Egal ob ich jetzt ähm, draußen jemanden kennenlerne, wenn jemand, wenn ich merke, jemand äh, ist ein potenzieller Interessent oder hat Interesse, dann ähm, findet er den Weg auf die Seite, beziehungsweise ähm, ich rufe es auf mein Handy auf, lasse die Person ähm, ihre E-Mail-Adresse dort und ihre Kontaktdaten eintragen. So, ähm, online natürlich genau das gleiche. So, also dann mein Werkzeug, das ist das Werkzeug Nummer 5, beziehungsweise das, was ich, was ich halt so tue. Ich führe zum Beispiel einen eigenen Blog. Auf dem eigenen Blog gebe ich Mehrwert, ja, Content, der ja, Problem löst, was eben halt meine Zielgruppe hat. Ich schreibe dort aber auch über Ideen. Manchmal kommt auch ein bisschen was Persönliches mit rein, je nachdem. Dann ähm, optimiere ich das ein bisschen auch für die Suchmaschine, sodass ähm, dauerhaft ähm, der, der Blogartikel auch bei, bei Google und Co. gefunden werden kann. Und ähm, mittlerweile sind es, glaube ich, über 300 Artikel oder so auf meinem Blog. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, ähm, aber weil, wie gesagt, irgendwann hört man auch auf zu zählen. Und ähm, ja, und stell dir einfach mal nur vor, was wäre, wenn jeder deiner Blogartikel einfach nur einen zwei oder zehn besucher im schnitt pro monat auf deine seite bringt ja? bei einem werden es dann halt bei 30 tagen 300 bei 2 es 600 und bei zehn wären es 3000 besucher auf deinem blog so und jetzt ist einfach die frage macht es sinn habe ich nämlich auch schon erlebt dass jemand zu mir gesagt hat mensch aber das dauert ja so lange bis man da ergebnis erzielt und ähm, ja und das ist ja da muss man ja viel zeit aufwenden und dann sage ich ja Marketing ist halt auch zeitaufwendig. Ja, natürlich kann man auch Werbeanzeigen schalten und so weiter, dann braucht man aber Geld. So, und deswegen ist es so, ich empfehle immer einen Mix aus passiven, langfristigen Strategien und kurzfristigen. Das heißt, das Ideale ist natürlich, weil ich auch Werbeanzeigen schalte, das Ideale ist natürlich, du ähm, führst langfristigen Blog, damit du äh, Gratisbesucher ähm, bekommst, ja. Ähm, und du schaltest Werbeanzeigen und gehst noch aktiv auf Menschen zu. Ja, Und jetzt kann man natürlich fragen, lohnt sich das? Und da ist dann halt einfach meine Frage, wie viele Leute musst du denn ähm, täglich kontaktieren, um am Ende des Monats auf 3000 ähm, Leute zu kommen, die du kontaktiert hast? Ja, Oder 10.000? Ja, das, das Schöne am Blog ist ja, dass du es skalieren kannst. So. Und wenn du es einfach dir angewöhnst, langfristig die, die ganzen Dinge zu sehen, wenn du, dir, wenn du dein Geschäft langfristig auf verschiedenen Beinen aufstellst, dann ähm, kommt man schnell zu dem Entschluss, dass es eine sehr, sehr gute äh, Zeitinvestition ist, weil wenn ich die Sache einmal erstelle, wenn ich den Artikel einmal erstellt habe, dann kann der ein Leben lang mir neue Interessenten bringen. Also ist doch die Zeit sehr gut investiert, wie jeden Tag ähm, zwei Stunden aktiv was äh, was tun zu müssen. Ja, was nicht heißt, dass man es nicht tun sollte am Anfang. Ja, definitiv. Aber solange du halt noch nicht genügend Interessenten über den Blog generierst, brauchst du noch eine aktive Quelle. Was aber nicht heißt, dass langfristig der Blog keine gute Option ist. Das gleiche gilt für den YouTube-Kanal. Ja. Und auch hier haben wir dann wieder so eine Mindset-Geschichte. Manchmal kommen Leute zu mir, die sagen dann, ah, wie gewinne ich denn jetzt neue Kunden, wie gewinne ich neue Geschäftspartner? Und dann sage ich, naja, indem man danach fragt. So, ja, aber... Ähm mein Umfeld. Ähm, ich habe den letzten zugegeben, in den letzten Jahren zu viel Sachen angeboten. Ich möchte jetzt nicht mehr auf mein Umfeld gehen und so weiter. Ja, und dann das sieht man aber auch schon mal de, genau das Problem an der Geschichte. So und dann sage ich ja gut, dann für einen Blog. Ah, ja, aber schreiben ist nicht so meins. Dann sage ich gut, dann äh, mach mal einen YouTube-Kanal oder mach mal äh, mach regelmäßig Videos. Oh, ich traue mich nicht vor die Kamera. Dann sage ich okay, dann schalten wir Werbeanzeigen. Na ah, ich habe kein Geld. Ja, wenn alles. Ja, wenn du für jedes Thema oder wenn eine Person für jedes Thema, ja, eine Ausrede hat, dann kann es nicht funktionieren. So, Punkt. Ist mir einfach mal wichtig das an der Stelle zu sagen, entweder wir suchen Wege, ja, wir suchen Gründe, warum wir was tun oder suchen wir Ausreden und mit Ausreden brauchst du im Next Network Marketing nicht anzufangen, weil Network Marketing ist ein Geschäft, das funktioniert oder bringt dir nur Geld, wenn du Ergebnisse erzielst. Und Ergebnisse bringst du nur zustande, indem andere Menschen entweder auf dich zukommen oder du auf sie zugehst. Und auf sie, wenn du willst, dass Menschen auf dich zukommen, dann musst du in irgendeiner Art und Weise sichtbar werden, egal ob es über Werbeanzeigen, YouTube etc. ist. Also YouTube ist zum Beispiel auch so ein Thema. Ich habe hier, fällt mir gerade ein, auch noch ein Screenshot, auf also du findest hier noch weitere Informationen dann auf dem Blogartikel, den verlinke ich dir unterhalb des Videos. Ähm, da zeige ich dir dann aber auch noch hier, ähm, gehe ich mehr auf die Punkte ein und dann hast du hier auch nochmal, du siehst jetzt über meinen Blog und der ist noch gar nicht so groß, aber bringt trotzdem, das ist jetzt auch nicht so die besten äh, ähm, der beste Zeitraum, glaube ich. Na naja, doch, ist ein längerer Zeitraum, alles klar. Ähm, du siehst aber auch hier, regelmäßig werden hier, gibt da gibt es wochen da sind mal 25 leads dann sind es wochen das sind mal nur zwei leads wie auch immer und ähm, aber was es ist es ist stetig steigend ja im schnitt ist es stetig steigend wenn ich mir die letzten jahre dann auch angucke und dazu kommen noch natürlich die leads mit ähm, die leads über youtube es kommen die leads über bezahlte werbeanzeigen ja und in summe ist es halt eben ein schöner ein schöner mix ja der dafür sorgt dass ich regelmäßig sechs neue Partner im Monat generiere. So, zurück zum Thema, kommen wir zum nächsten Punkt. Bezahlte Werbeanzeigen ist auch so ein Thema. Auch hier: Bezahlte Werbeanzeigen, Traffic auf Landingpage, Blog, whatever. ja Bei mir im Prinzip auf die Landingpage, Webinar etc. Und dann geht es wieder ab ins E-Mail-Marketing. Social Media auch eine gute Möglichkeit, neue Geschäftspartner zu finden. Du könntest zum Beispiel Facebook Live machen, ja, ein Facebook Live Video. Du könntest äh, auf Facebook Live gehen, wertvolle Informationen ähm, mit deinen äh, Zuschauern teilen und so auf dich aufmerksam machen. Wichtig ist dabei, du solltest halt keine plumpen Werbevideos machen, sondern halt wirklich äh, überlegen, wer ist deine Zielgruppe, was möchtest du denen mitgeben, wie kannst du denen weiterhelfen und ähm, dort wertvolle Tipps geben. ja Und dann einfach auch wieder auf deine Webseite verweisen dass es dort weitere informationen gibt und so weiter ne? also so kannst du reichweite erzielen mit einem facebook live nee du musst es schon auch kontinuierlich machen ja und kontinuität ist eine ganz wichtige eigenschaft im network marketing es gibt nichts was wir nur ein oder zwei wochen tun sondern täglich ja darum geht es dass du täglich die dinge tust die dein geschäft nach vorne bringen so zurück zum thema social media Du könntest aber auch, wenn du einen Blogartikel geschrieben hast, dann äh, den Blogartikel in ähm, themenrelevanten Gruppen posten, auf LinkedIn, auf, ähm, auf Facebook oder wo auch immer, ja, in Foren etc. Ne? und auch darüber dann auf dich aufmerksam machen und du wirst dich dann halt unterscheiden, weil du halt nicht jetzt äh, blumbe Werbeposts irgendwo ähm, absetzt, wie das so viele sind, sondern du wirst halt äh, Menschen anziehen, die dann halt auch deinen Content lesen und zu schätzen wissen und dann auch erstmal sehen, was du eigentlich ähm, ja auf dem Kasten hast. So und wenn du jetzt sagst, naja, aber ich habe eigentlich nichts auf dem Kasten, dann sage ich, das stimmt nicht. Jeder Mensch ja ähm, kann das Ganze starten. Als ich meinen Blog gestartet habe, ja, war ähm, klar, ich hatte natürlich meine Praxiserfahrung aus dem Offline-Geschäft, ja, aber online war ich noch nicht sehr affin, ja. Also was habe ich gemacht? Ich bin halt hergegangen, habe neue Dinge dazu gelernt die ausprobiert und habe darüber berichtet, ja. Und das kannst du auch tun. So und ähm, der letzte Punkt ist. Das ist eine, eine, eine klassische Möglichkeit, die jedem zur Verfügung steht, der weder Geld hat für Werbeanzeigen noch, ähm, ja, ich sag mal, einen Blog oder YouTube machen will. Indem, dass du, das ist eine aktive Methode, wie du das Ganze schaffen kannst, indem du einfach andere Menschen ansprichst die, und jetzt kommt aber der Punkt, die potenzielle Interessenten für dich sind. Also wo du halt merkst, ja, das könnten potenzielle oder ernsthafte Interessenten sein, mit diesen äh, telefonierst, äh, dich über Messenger austauscht und dann schaust, dass du ins Gespräch kommst, ja, um dann ähm, im Prinzip eine Präsentation zu versenden, nachzufragen und die Person dann zu sponsern. Hört sich einfach an, ist es im Prinzip auch, aber wie gesagt, die meisten schaffen es nicht, weil sie es einfach nicht tun. Und dabei ist alles einfach ein Geschäft der Quote. Stell dir mal vor, du würdest von heute an wirklich jeden Tag, ja, ich lasse jetzt mal alle Online-Aktivitäten raus, mal angenommen, du würdest wirklich jeden Tag einfach nur mit zehn Menschen ja, in, in Kontakt kommen und mit denen ein Gespräch anfangen, um mit, mit ihnen über dein Geschäft zu sprechen. Ja, dann wären das sagen wir mal bei 250 Arbeitstagen wären das ähm, 2.500 Menschen im Jahr. Ich behaupte, stelle jetzt einfach mal eine These auf, dass die wenigsten Menschen im Network Marketing mit 2.500 Menschen pro Jahr sprechen. Gerne, wenn du andere ähm, Zahlen hast, einfach mal äh, in die Kommentarfunktion posten, ähm, dass man einfach auch sieht, dass es geht. Ja, aber ich behaupte mal, die meisten im Network Marketing machen das nicht, weil wenn sie das machen würden, dann hätten sie auch dementsprechend die Ergebnisse. Okay. Ich hoffe, das Video war für dich hilfreich. Wenn dem so ist, ähm, gib der Sache einen Daumen hoch. Hinterlass mir gerne deine Anregungen zum, zum Video. Und wenn du mehr Informationen, ähm, haben möchtest zu den ganzen Themen hier oder ja, dich äh, interessiert, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, dann geh auf Oliver Schirmer. Info und fordert dir einfach kostenlos weitere Informationen an. Du bekommst dort auch ähm, weitere Tipps von mir. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Ähm, viel Spaß beim Umsetzen. Wir sehen, hören uns im nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.